40 Tage Reich Gottes. 40 Tage, Kingdom of God. Heute sind wir am Tag 32. Today we are on day 32. Und wir kommen zu einem ganz zentralen Gleichnis von Jesus. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. It is the parable of the lost son. Und ähm, Jesus erklärt dieses Beispiel And Jesus explains this, uh, this parable. Eben in Lukas Kapitel 15 in Lukas Kapitel 15 Vers 11. Verse 11. Er sprach aber uh, and ein, he said, ein Mensch hatte zwei Söhne. A man had two sons. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater. And the Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Father, give me the portion of goods that to me. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst ging, fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. And he Der schickte ihn in seine Äcker, Schweine zu hüten. Feed und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, that the swine did eat. und niemand gab ihm. And no man gave him to him. Als er aber in sich ging, sprach er, And when he came to himself, wie, he said, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Wie viele meines Vaters haben genug Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. And to spare and I perish with hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen. I will arise and go to my father and will say unto him. Vater, ich habe gegen dich gesündigt. Father, I have sinned against heaven. Gegen den Himmel und vor dir. I have sinned against you and heaven and before thee. Ich bin nicht mehr würdig dein Sohn zu heißen. I am no more worthy to be called thy son. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Make me as one of your hired servants. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. And he arose and came to his father. Als er aber noch, noch fern war, But when he was yet a great way off. sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. So his father saw him and had compassion. Und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. And fell on his neck and kissed him. Der Sohn aber sprach zu ihm. Vater, ich habe gegen dich gesündigt und gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, Bring schnell das beste Gewand heraus. Bring forth the best rope. und zieht es ihm an and put it on him. und tut einen Ring an seine Hand, and put a ring on his hand. und Sandalen an seine Füße and shoes on his feet. und bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. And und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein er, äh, älterer Sohn, son, aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich, bei dem, äh, und sich dem Haus näherte, und als er Musik und Reigen hörte, und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater, er hat das gemästete Kalb geschlachtet, Kalb. weil er ihn gesund wiederhalten hat. Because he received him safe and er aber wurde zornig und wollte nicht hingehen. Yeah, he was angry and would not go in. Sein Vater beging hinaus und redete zu ihm. Therefore came his father out and, and him. Er beantwortete und sprach zu ihm, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und er antwortete und zu seinem Vater: Lo, those many Jahre, ich dir thee, neither transgressed I deine Gebote mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Und dass du mit meinen Freunden der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, has devour, devour, hundreds, hast du ihm das gemäßte Kalb geschlachtet. Kalb. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir. He, son, son, Und alles, was meines ist dein. Is dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein. Es und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und verloren und er ist wieder gefunden worden. And he was lost and now he's found. Diese Bibelstelle This Bible, uh, verse, Dieses Gleichnis ist ein zentrales Thema im, äh, im Bereich des Reiches Gottes. This is a in the of God. Es zeigt uns wie Gott mit uns als, als Kinder umgeht. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus Christus, the, with, Jesus Christ, bist du wiedergeboren. Mit deiner Wiedergeburt du... Hast du den Geist der Sohnschaft empfangen? And again, you have und somit hast du einige Geschwister. And so you have and Aus verschiedenen Denominationen, From von verschiedenen Hautfarben, uh, mit verschiedenen Arbeitsstellen und mit verschiedenen theologischen Erkenntnissen. With different theological knowledge. Aber sie sind Kinder Gottes, weil sie haben Jesus Christus angenommen, als ihren Because Herrn und Heiland. Und hier sehen wir eine, ein, ein, ein Gleichnis, das Jesus macht. And here we see a Jesus does. Und er, er teilt alle Kinder in zwei Gruppen auf. And he, he in den verlorenen Sohn in the und in den zu Hause gebliebenen Sohn. Also den älteren Sohn, der yeah, zu Hause yeah. geblieben ist. Und der verlorene Sohn, er will mal die Welt austesten. Son, er will unbedingt mal gucken, wie läuft es in der Welt you bother to see what is going on in the world es repräsentiert menschen die sich entschieden haben für jesus christus and he represents people that have made up their mind to walk with jesus und dann doch die welt wieder gewinnen and then the, the world got them back again und sie sie hängen sich an die welt dran and they get attached to the world und das faszinierende ist zu sehen der vater lässt los and the fascinating thing we see here the father lets go der Vater geht nicht über den freien Willen eines Menschen. Und ähm, wenn du dich entscheidest, wegzugehen von Gott, go away, go God, Gott lässt dich, weil er hat dir den freien Willen gegeben will. Aber er schaut jeden Tag wann kommst du zurück When are you back? Wann gehst du in dich rein Wann denkst du nach an den himmlischen Vater Wann kommst, kommst du zurück in die, in die arme des Vaters When are you coming back into the arms of your father? Ich so viele die abgefallen sind in der Vergangenheit Sie haben die Welt lieb gewonnen Aber sie haben sich erinnert ich muss zurück zu meinem Vater. Und sie kommen wieder zurück und in diesem moment empfangen sie wieder ewiges leben der vater schaut auf diesen verlorenen sohn er kommt er kommt in seine nähe und der vater macht die arme auf und der, der Sohn denkt, er kann kein Sohn mehr sein. Und er sagt, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Aber der Vater, dem juckt das überhaupt nicht. But the even care about words. Man kann die Sohnschaft nicht verlieren. You cannot lose your sonship. Weil die Liebe ist größer wie wie Würde because the love of god is greater than how worthless you are und und und und der und der vater reagiert gar nicht auf diesen satz And the father doesn't even respond the Und er sagt: Ich nehme dich auf. He, ich werde mein, mein, mein Kalb schlachten für dich. Uh, Gib dir einen Ring wieder. I give you ring. Du gehörst zu mir. Gib dir neue äh, Kleidung. I give you new Neu, neue, neue Schuhe. New Und du gehörst wieder zu mir. You to me again. Wenn du weg bist von Gott. And when you are far away from God. Komm wieder zurück. Come back. Der Vater nimmt dich immer an. The will solange, du noch, solange du noch lebst, as long as you are alive, triff diese Entscheidung make this für Jesus Christus. Jesus Christ. Komm wieder zurück Come back. in die Arme des Vaters. Into the arms sind of the immer offen <lacht> für dich. Und, und er kommt zurück. Und, und, you, and young man comes back the und schaut mal, was, was, hier, was der Vater hier sagt. Denn dieser, mein Sohn, war tot. Yes, this, und ist wieder lebendig geworden. And is er, ist, er war verloren. He was lost. Und ist wieder gefunden worden. Kann man seine Rettung verlieren? You hier ist deutlich die Antwort ja. Yes. Die, die Bibel sagt, er war tot. Uh, the people, the Bible says he was dead. Und wieder lebendig geworden. Again. Er ist verloren gegangen und ist wieder gefunden worden. Man kann seine Rettung verlieren. Man kann in den in in Todesbereich wieder reingehen als Christ. Aber du kannst auch wieder lebendig werden. Du kannst wieder gefunden werden. Du kannst wieder gerettet werden. Komm zurück in die Arme des Gottes. Und das repräsentiert das Reich Gottes. And this represents the kingdom of God. So groß ist die Liebe des Vaters, so big is the love of the und er nimmt dich immer an. He will take you back. Aber warte nicht zu lange. Don't wait too wir wissen nicht, wie lange wir noch leben. We don't know how much nach, we dem gibt, nach dem Tod gibt es keine Entscheidung mehr. To come back. Ja. Entscheide dich, solange du lebst. Make a decision as long as you are alive. Mm. Und dann kommt der die, diese diese große Party. And then comes the big party. Alle freuen sich. Everybody is happy. Erst erst er lebt wieder. He's alive again. Außer einer freut sich nicht. No, only one. is not happy. Der ältere Sohn. The elder brother. Der ältere Sohn repräsentiert die Gemeinde, die gesetzlich ist. The elder son represents the part of the church that is legalistic. Da steht drin, ich habe, ich habe alles getan, was, ich, was du von mir wolltest. Kein Gebot habe ich übertroffen. Ich habe dir so viele Jahre gedient. I have served you so many years. Und, und der Vater sagt, alles was meines ist, ist doch dein. Der zu Hause gebliebene Sohn, and the, the son that remained at home, also der, der ältere Sohn, the elder one, er war Sohn, he was sand, aber er hat gelebt als Sklave. But lived like a slave. Nimm den Geist der Sohnschaft an. Du kannst so viele Jahre mit, mit dem Vater leben. Und trotzdem als Sklave leben. Yet in your heart live like a slave. Wenn du versuchst, aus Werken gerecht zu werden. Und wenn du aus, aus, aus Werken lebst. Dann lehnst du die Leute ab, die wieder ins Reich Gottes zurückkommen. Versteh eins. Das, was, was dem Vater gehört, This was belongs to the Father. gehört dir, belongs also to you. Weil, weil, du, weil du Gottes Kind bist. Because the child of, of the King. Und ich rufe dich auf. And I'm now calling you. Wenn du schon viele Jahre mit Gott gehst, God, Verstehe das Prinzip des Reiches Gottes. The of the of God. Und nimm die verlorenen Söhne wieder auf. And take back the lost sons. Es sind deine Brüder. They are your ja, sie haben andere Theologien. Ja, sie haben vielleicht Sünde gemacht ohne Ende. Yes, maybe they have committed sins with no end. Vielleicht sehen sie ganz anders aus, wie du dir das vorstellst. Vielleicht, vielleicht kleiden sie sich ganz anders, wie du denkst. Aber wenn sie zum Vater kommen, entscheidet sie der Vater, sie aufzunehmen. Und somit sind sie unsere Brüder. And then they are our brothers. Bitte entscheide dich in Liebe mit deinem Bruder yes, umzugehen. In love how you, how you deal with your Liebe Gott von ganzem Herzen. Love God with all your heart. Und dein will ich selbst. <lacht> Und nimm die, zu die, die verlorenen Söhne wieder auf. And receive the lost sons. Sei ein Bruder. Be a brother. Sei kein Sklave. Und nimm diesen Geist der Sohnschaft auf. Du bist zur Freiheit berufen. Und ich wünsche mir so sehr, dass die verlorenen Sohne wieder zurückkommen. Und dass die zu Hause gebliebenen Söhne, dass sie nicht wie Sklaven leben, That they don't live like slaves, Sondern wie Söhne Gottes. Like und vergiss niemals. And don't ever forget. Du bist höchst begünstigt. You are favored, tief geliebt. Deeply loved und Mächtig gesegnet. And enormously blessed. Amen. Amen.